Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transporting. Ja, äh, für mich ist es jetzt direkt nach der ersten Aufnahme, äh, weil ich einfach gleich weitermachen sollte. So, im, in, den in der letzten Folge haben wir ja hier angefangen die erste Linie aufzubauen, ein Depot zu bauen. Wir haben etwas zu viel gemacht. Und jetzt in dieser Folge geht es darum, erste Klasse Passagiere zu zu transportieren. Ich habe keine Ahnung, warum wir deswegen dafür nach Frankreich gegangen sind, aber gut, das Spiel sagt, wir müssen erste Klasse Passagiere in Frankreich transportieren. 5000 Stück an der Zahl. Und... Ja, ich würde sagen... Wie sieht's aus? So, ah ja, wir haben ja in der letzten Folge gelernt. Erste Klasse, das sind... Äh, Quatsch. Oh. Zweite Klasse, das sind Ganz einfache Leute und so. Zweite Klasse, das sind die mit dem Hut. Warum verdreht Erste Klasse sind die mit dem Hut. Oh, Mann. Ey. So. Äh, da, da, da, da, da. Was haben wir? Also wir müssen 5000 erste Klasse, die mit dem Hut, äh, Passagiere transportieren. Da haben wir 19 von Brest. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Wenn die 54 Leute da äh, ewig lange im Bus rumsitzen wollen, am Tag, sollen sie halt. Äh, ich suche was Kürzeres. Lyon, Marseille. Äh, äh, das ist auch relativ weit. Alter, Bordeaux, Le mont Alter, was. Ist das sind gleich ganz andere Distanzen, ey. Ähm. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Also, da sind zwar 19 erste Klasse Passagiere, die dahin wollen, aber die kriegen wir nicht mit dem Bus transportiert. Das wäre es gewesen, ey. Ähm, aber nee, das wird nichts mit Bus. So, äh. Max survey reveals numbers of potential passengers as well as the expectation for speed and comfort for your vehicles. Ah ja, okay. Äh, ich würde sagen, das hier sieht doch gut aus für eine erste Linie. Deswegen machen wir mal. Alter, yo, ist klar. Du machst, machst sogar noch einen Ausstecher über Genf. <lacht> das heißt, du fährst in die Schweiz. Na gut, da, wenn sich die Linie jetzt nicht lohnt, ey. So, dann ein Bus. Ah ja, nee, da, ein Bus. Ähm, was wollen wir denn? Wir wollen 100! Der kostet direkt 120! Eieieiei! <lacht> ei, ei, ei. Ähm, es ist aber schon so, dass wir mit einer einfachen kleinen Linie unser Geld verdienen können, oder? Ähm, und dann würde ich erstmal damit anfangen. Äh, zum Beispiel dann diesen hier nehmen und gucken damit ein bisschen geld anzuschäffeln ähm ich hoffe mal die theorie funktioniert denn wenn nicht wer relativ die leute sind unsouverän. Oh souverän die leute mögen auch hier die geschwindigkeit wieder nicht Und sind jetzt absolut unzufrieden damit Sportevent in Marseille <lacht> in sechs Tagen als hätte es vorausgesehen äh, das Problem ist es ist halt echt eine weite Strecke und ich würde da ungern den äh, ich würde eigentlich schon gerne diesen Bus draufsetzen, aber wobei, der fährt auch 120, der andere fährt 125. Der ist jetzt nicht so unfassbar viel langsamer, aber die Leute sind super unzufrieden. Das gefällt denen überhaupt nicht. Komfort und Speed, ja. Ich baue jetzt mal hier einen Depot. Äh. Yep. Kann ich den Bus jetzt upgraden? Nö, immer noch nicht. Das Depot hat nicht geholfen. Und da kann man auch nichts eh nichts mit der Geschwindigkeit tun. Äh, das, ist, das ist ja mal, das ist ja mal ordentlich Niveau gegangen. Wie Upgrade? Ich guck mal. Was wird also das ist der Bus. Dann muss man anklicken. Noch das Ding. Dann geht man auf das Upgrade und hier kann man sie einfach anklicken. Oder ist das für? Ist das für für Jo! Ah, da da, da. da wollen 300 Leute. Komm komm Bus, da sehe ich dich. Hm. Belastend. Da wollen 300 Leute hin. Von Lyon. Von Lyon nach Marseille wollen, 3, wollen 350 Leute. Aber das, das, denen passt die Geschwindigkeit einfach nicht. Das. Und Toulouse ist einfach komplett raus. Da will niemand hin. Oh, oh meine, nee, nee es geht so was von hinten nach hinten los alles gerade hier vielleicht steigt jetzt einer ein aber nee da steigt niemand ein äh, äh, travel immediately vielleicht kann ich jetzt was vielleicht muss der bus im depot sein es Stand irgendwo was, aber vielleicht muss er ja im Depot sein. Das wäre irgendwie auch logisch. So, der Bus ist jetzt im Depot. Äh. Full Repair. Ding. Ja, Bus. Bus, Vehicle. Äh, äh, äh, äh mach's. Ne, Quatsch. Der steht in Leon jetzt. Ja, genau. Beagle 001 Und ich kann auch immer nicht abdrehen Kann ich einfach nicht Ja, verkaufen Oh Mann, ey, das ist Das ist, das ist, äh, muss ich sagen, gar kein so ein guter Start mm, Der Bus macht 10.000 miese Der erste Klasse Bus hier Während der Andere, huch, nee. äh Sollen wir es halt damit versuchen? Vielleicht wollen die Leute hier eher mitfahren, weil das vergleichsweise schnell geht. Äh, Bus, du fährst auf die Linie direkt. Aber sowas von direkt. Wir müssen da eine Katastrophe ausbügeln. Acht. Ding fällt die Geschwindigkeit einfach nicht. Es ist halt eigentlich ist halt auch eigentlich blöd. Also, es, zum Beispiel hier unten das Lyon-Marseille. Das, das würde man hier halt mit der Bahn fahren. Und nicht so außenrum über Genf und sogar zweimal über die Schweiz. Ja, das Sport-Event ist. Äh, eher auch schon wieder vorbei. Wir müssen 5000 Leute noch transportieren, hey. Äh. Wie viel gibt es jetzt? Komm, gib ein bisschen plus jetzt. 1100! Ich hätte gehofft, da kommt noch eine Null dahinter. Hui, 33. 33. 5.000 erste klasse Passagiere transportiert. Das kann ja ewig dauern. Äh, Nochmal was schneller hier. Sonst, sonst geht es ja sonst sind wir ja nie fertig hier. Ähm, wir haben ja da 59 Leute, die her wollen. Äh, da, da, da, da. Der Bus, der macht mittlerweile etwas. Der macht langsam, aber sicher immer weniger miese. Und der andere macht halt ordentlich plus. Der hat der hat jetzt schon seinen eigenen Preis schon wieder rein. Ähm. Also der hat jetzt schon ein bisschen neues Depot. Ja, Information. Kann ich irgendwie einsehen, wie viel er hingebracht hat insgesamt. Netzprofits. Profit. Der hat schon, der hat fast schon zwei Busse reingebracht. Ja. Ja, also wir können jetzt einfach ewig warten, bis hier die Leute hin und her kommen. So. Was nur äh, ewig lange dauert. Ähm. Oder wir müssen halt gucken, dass wir noch ein paar Leute mehr hin und her kriegen. Der Bus ist immer voll. Muss ich ehrlich dazu sagen. Ich sitze vielleicht noch einen zweiten dahin. Der dann mitfährt. Und Gewinn bringen kann. Äh. T -t -t kann ich das Depot hier wieder abbauen? Sell Depot for half price. Gut. Dann bauen wir unser Depot jetzt definitiv hier in Paris auf. Wenn wir uns jetzt hier auf Paris äh, fokussieren, dann kommt es definitiv dahin jetzt. So, die Busse werden wieder nicht voll. Wegen immer noch Speed. Gut. Äh, wir haben ja 100, die anderen fahren 120. Der fährt 95, das heißt, der ist langsamer, das heißt, der nächste wird der hier, aber das bringt auch nicht. Ein Konzert. Wir haben ein Konzert in, schon wieder Marseille. Alter. Die ganzen Dinge gehen in Marseille, aber wir kriegen keine Leute nach Marseille transportiert. Clermont-Ferrand, das klingt schon eventuell interessanter. Von Toulouse. Sollen wir es probieren? Nö. Nee. Nö. Nee. Wie geht's? Hier ganz Spanien? Ja, hier... Schweiz ist ja wohl. Wie machen die das denn? Äh, eine Linie, die einfach nur von... Ja... Da hat sich so eine Kette quasi aufgebaut. Frag mich, ob man das vielleicht auch machen sollte. Vielleicht hat es einen Grund. Äh, so. Wie ist es jetzt hier mit, mit dem Bus? Weil der Bus ist ja schon relativ hier schlecht. Der hat, unter, der hat fast 100.000 Euro reingebracht. Ähm, geht der automatisch dann ins Depot, wenn er ...repariert werden muss, oder muss ich den... Broken Vehicle. Jetzt ist er kaputt. Na toll. Ah, okay, okay. Jetzt wird er abgeschleppt. Oh, das war ja teuer. Okay. Na dann... Du fährst du definitiv auch ins Depot. Und wenn sie repariert sind... Geht's weiter. Okay. Okay. Das sieht gut aus. Ich habe 500 Leute transportiert. Die anderen haben fast schon 1000 Leute die transportiert. Habe. Ja gut, ich habe ja auch... Äh, repaired, Ja. Äh, Dann zurück auf deine Linie, du. David. Der wird hoch, weiter, weiter repariert. Mhm, eins. Oh, Und der Tast. Aber wenn ich, ah, okay. So, was kann ich nicht eigentlich machen. Ich kann durch meine Linie gehen, ah ja. So. Repariert, dann fährst du jetzt auch noch weiter. Dann fährst du jetzt ins Depot. Wirst dort repariert. Full Repair. Return to the Original. Full Repair. Das ist ein Full Repair. Wird dann noch mal mehr gemacht als aber upgraden kann ich den immer noch nicht oder äh, das ist ja der ne die der hier äh, informationen nö bei der engine da lässt sich nichts machen auch wenn das der hauptkritikpunkt der leute wäre ich bin mir sicher ich könnte die preise ein bisschen hochdrehen wenn ich denn eine bessere Engine drin hätte, aber kann ich nicht. Deswegen... Deswegen... Äh, du bist jetzt gerade Geld, das wir verlieren. Ab mit dir wieder auf die Route. So. Und immer weiter. So, wir haben wieder ein Sportevent. Schon wieder in Marseille. Warum wollen alle in Marseille? Le Mans nach Nantes. Das könnte auch funktionieren. Zack. Und da kommt so ein Bus drauf. Hier ah, guck mal, die Leute sind super zufrieden. Vielleicht können wir den Preis wieder hochdrehen. Guck mal, der Bus wird immer noch froffelvoll. Guck mal, es geht doch. 60? Ne. 58? Ne. Okay, 55 hat funktioniert. Gut, dann belassen wir den Preis auf 55. So wird der Rappel voll wenigstens. Gehen wir hier auch mal kurz 1 Euro runter, vielleicht. Jetzt werden sie wieder voll. Na schön. So. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich verstehe das Spiel immer langsam bei mir. Äh. 11. 12. Und jetzt ist er auf voller Kapazität. So bringt er halt trotzdem noch mehr hin und her. Und da warten 24... Okay, das heißt, ich könnte einen zweiten Bus eigentlich draufstellen. Lass mich raten in Marseille. Oh, nein, in Lyon. Äh, Lyon, Dion. Ach, guck mal. Das wäre eine potenzielle Linie. Äh, äh, Linien, Linien, wo sind die Linien? Hier sind die Linien. Marcel Dion löschen mal. Also jetzt machen wir langsam. Jetzt machen wir langsam. So, also guck mal, da waren 120 Leute. Da sehe ich doch eine Linie mit 1 Zwei Bussen drauf. Da sehe ich euch. There is no demand. Habe ich mich? Nein. Nein, nein, nein. sondern ich habe mich. Oh. Habe ich mich ernsthaft? Ich, ich hasse mein Leben. Ich habe mich ernsthaft verklickt, ey. Oh, oh, oh, oh, ja, feines Depot. Okay. Ja. Aber davon abgesehen, die Linie hier scheint zu funktionieren. Vielleicht können wir den Preis auch ein hoch. Davon abgesehen, ich stelle trotzdem noch einen anderen Bus ein. Weil die Linie ist sowas von gefragt. Auch mit. Äh, auch mit 55 Euro wird er noch genommen. Wird er noch voll. Das ist gut. Das ist schön, das ist schön, das funktioniert. So muss es laufen. Das Problem ist nur, das Klasse, Wir müssen erste Klasse die Leute hier transportieren. Um. Fahrzeug repariert, dann fahr wieder los. So. Dionons 300 Leute. 300 Leute. Problem ist. Da oh, wo? Bei könnte ich tatsächlich mal probieren. So eine ewig lange Strecke. Dafür dann den Bus hier. Was hundertsiebzig. Ist schon nicht so ganz. Ist schon nicht so ganz ohne. Äh, wir wollen natürlich noch Lyon. Zweite Klasse wird rappelvoll. Erste Klasse aber nicht. Dann senken wir den Preis mal kurz. Und gucken wie die Leute jetzt einsteigen. Ob Leute überhaupt einsteigen? Äh... Immer noch nicht. Leute, ich kann auch nicht unendlich im Preis runtergehen. Okay, lassen wir es mal bei 60 Euro. Da lohnt sich jetzt. Erste Klasse war es gar nicht. Ja, okay. Ich habe einen Meilenstein. So. Die ist broken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Fahr zum Depot. Mann. Fahr zum Depot. Und du auch, bevor es zu spät ist. Guck mal, die. Hier. Die bringt unendlich viel Geld rein. Das ist schön. Äh, braucht. Ah. ah, okay, das ist also wer als erstes 5000 Passagiere transportiert, gut, ähm, das hat dann wohl nicht so geklappt, ähm, okay. Ich habe zwar keine Ahnung wie und wo, weil die Leute sind, also die Leute sind halt einfach nicht mitgefahren. naja, gucken wir mal, ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal besser klappt und ich hoffe, euch hat es vielleicht doch gefallen, dann habt ihr es auf jeden Fall gesehen, wie man es nicht macht und wir sehen uns bei der nächsten Folge schon gleich wieder. Tschö, tschö, mitte, ne, tschö, tschö, ciao.